Oh ja, ich bin so gut. Hey, willst du mal meine geile Zeichnung sehen? Wow, du kannst so gut zeichnen. Oh yeah. Cool, ich zeichne auch. Du zeichnest auch. So ein bisschen halt. Geh mal her. Ich bin nicht wirklich gut darin. Na los, komm schon. Du bist bestimmt komm schon. besser. Kann doch nicht so scheiße sein. Na gut, hier.